hey hey, oliver Schemmer hier herzlich willkommen zu diesem video in diesem video ja, möchte ich mal zehn punkte mit dir teilen welche du auf jeden fall kennen solltest und ähm, ja, die du auch bereit sein solltest umzusetzen bevor du im network marketing oder im ja, vertrieb startest und ähm, das ist äh, ja, sicherlich eines ähm, ja, der wichtigsten videos wie ich finde und das ist ein video was mir wirklich schon ja, sehr sehr lange oder was ich schon sehr sehr lange eigentlich machen möchte und ja weil ich einfach immer merke oder oder weil ich sehr häufig schon gemerkt habe dass viele menschen einfach mit falschen erwartungshaltungen im network marketing starten dann nicht den erfolg erzielen den sie eigentlich erzielen könnten weil sie eben sich dieser punkte nicht so bewusst sind und ähm, dann ist natürlich immer Network-Marketing schuld oder es ist die Upline schuld, es ist das Partnerunternehmen schuld, was ja auch irgendwo ein Stück weit verständlich ist, weil häufig werden ja auch Menschen im Network-Marketing quasi engagiert bzw. eingeschrieben, ohne dass solche Dinge vorab geklärt sind. Ja? Und deswegen möchte ich in diesem Video ähm, ja, einfach mal so meine Erkenntnisse äh, mit dir teilen. Es ja? sind so zehn Punkte. Und ähm, es sind jetzt zufällig zehn Punkte. Also, ich habe nicht die zehn Punkte jetzt gesucht, sondern ich habe einfach mich mal hingesetzt und habe mal so überlegt: Mensch, äh, die Menschen, die du äh, im Laufe der letzten 13, 14, 15 Jahre kennengelernt hast, was war denn da der Unterschied bei den Leuten, wo es gelaufen ist oder wo die Ergebnisse erzielt haben und bei den Menschen, die einfach keine Ergebnisse erzielt haben? Und das habe ich einfach so für mich mal das so ein bisschen Revue passieren lassen und möchte die jetzt einfach mal hier an der Stelle mit dir teilen. ja Und. Ähm, ich hoffe, du bleibst bis zum Schluss dran, auch wenn das Video vielleicht ein Stück weit länger wird, aber es ist mir einfach wirklich wichtig, ähm, ja, darüber auch mal zu sprechen. Und ich hoffe, dass es dir genauso hilft wie, ähm, ja, wie mir und vielen anderen auch. Ja, gut, äh, lass uns loslegen. Der erste Grund ist, beziehungsweise der erste Punkt, ähm, ja, den ich sehr häufig feststelle an dem, äh, wo, ja, wo, wo viele Starter im Network Marketing eigentlich gar nicht so sehr bewusst und präsent haben, ist, ähm, ja, du brauchst gute Gründe, du brauchst gute Ziele, damit es sich für dich lohnen wird, im Network Marketing oder im Vertrieb dann auch zu starten, ja. Äh, und das hat einfach ähm, den Hintergrund, gebe ich dir gerne ein Beispiel, du musst für dich wissen, warum du das Ganze machst, ja. Wenn du für dich nicht weißt, warum ja, du das Ganze machst und da keinen starken Treiber, einen Antreiber für dich hast, dann wird sich äh, über kurz oder lang das Ganze ja, für dich wahrscheinlich als sehr, sehr schwer anfühlen, weil du wirst feststellen, du wirst mit Ablehnung umgehen müssen. Und ähm, Ablehnung wird eher äh, der Normalfall sein als die Ausnahme. Ja? Du wirst öfter ein Nein zu hören bekommen als ein Ja. Und das ähm, schaffst du in der Regel nur zu überstehen ja, und dran zu bleiben, wenn du da wirklich einen starken Grund hast. Ich hatte für mich zum Beispiel damals, als ich ähm, ja 2004, 2005 ähm, mich begonnen habe, ähm, ja, mit dem Thema Vertrieb und Network Marketing zu beschäftigen. Äh, eigentlich habe ich schon 2002, 2003 mich mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe dann erst 2005 quasi, wenn man so will, den Sprung dann äh, in die Selbstständigkeit äh, gewagt. Ähm, war der, für mich war der Hauptantreiber, dass ich meinen Job, den ich damals gemacht habe, ich war also Industriemechaniker, ich habe dann zum Schluss hin auch so ein Stück weit gehasst. Ja, ich habe den einfach nicht mehr gerne gemacht und ich wollte da unbedingt weg. ja Und ähm, ja, und das ist auch heute noch so, wenn ich mal wirklich in einem Motivationstief bin, was bei mir ja auch mal vorkommt, das sind ja alles nur Menschen, ähm, ich habe zwar gelernt, dass die diese Tiefs nicht lange anhalten, Gott sei Dank. Ich komme immer relativ schnell wieder in meine Tatkraft, aber wenn es mir wirklich mal den boden unter den füßen wegziehen sollte ja das ist jetzt bis, bis jetzt ein oder zweimal in den letzten 15 jahren passiert wo ich wirklich so ein richtiges tief hatte da bin ich einfach an meiner alten Arbeitsstätte vorbeigefahren und ich musste sofort wieder warum es sich lohnt weiterzumachen für mich gab es nie die option ja die gab es für mich einfach nicht für mich gab es nie die option wieder zurückzukehren ja und ähm, natürlich auch die Genugtuung der Kollegen und so weiter, das äh, wollte ich natürlich auch nicht. Aber diese, dieser Antrieb, der war für mich immer so stark, ja, oder der Grund ähm, war für mich immer so stark, dass das wirklich für mich auch immer gereicht hat, um wieder in die, in, ins Tun zu kommen, in meine Tatkraft zurückzukommen. Und ähm, sowas würde ich dir auch empfehlen, dass du dir zu Beginn wirklich Gedanken darüber machst, warum du das wirklich machst. Was ist denn da wirklich der richtige Grund dafür? Und das ist, muss nur dein Grund sein. Das geht niemand anderem was an, aber den Grund solltest du für dich haben. Ja? Und wenn du den für dich hast, dann hast du auch die nötige äh, Motivation und Power, das durchzuziehen. Und dann war es bei mir halt so, als es dann wirklich dem Ende zuging, habe ich für mich gesagt, okay, ich hatte dann so ein bisschen meine Vorauswahl getroffen, wo es denn hingehen soll, habe das Ganze dann eruiert und habe mir dann dafür drei Monate Zeit gegeben. Und in den drei Monaten war klar, ich kann mir kein finanzielles Polster in dem Zeitraum so aufbauen, dass ich finanziell sicher bin. Das geht einfach nicht. Ja? Aber was, ist für mich, was für mich wichtig war, ich wollte herausfinden, ob es mir grundsätzlich Spaß macht, ob ich dafür ja, Freude entwickeln kann. Ja? Und ob ich mir vorstellen kann, das Geschäft zu erlernen. ja so Und als die zwei Fragen mit Ja beantwortet waren, war für mich klar, es liegt an mir einfach tagtäglich, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um Ergebnis zu produzieren. so Und da, als ich diese Klarheit hatte, habe ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und habe den auch bis heute äh, nicht bereut, egal äh, durch welche Höhen oder Tiefen ich äh, durchgehen musste. Und, das. und dieser Grund, der ist so extrem wichtig, weil viele Menschen fangen dann im Network-Marketing an mit der, mit der Prämisse, naja, ich verdiene mal 200, 300 Euro nebenbei. Aber jetzt gleich ein Geheimnis am Anfang. Ob du dir ein großes Geschäft aufbauen möchtest oder ein kleines, spielt gar keine Rolle, weil es kostet dich das Gleiche. Ja? Es ist sogar für dich wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn du dir ein großes Ziel setzt, wie 200, 300 Euro, weil ein großes Ziel deutlich mehr Energie freisetzt als ein kleines, die Aktivitäten für 200, 300 Euro sind die gleichen, wie wenn du ein großes Geschäft aufbaust, ja, nur dass du es dann halt öfter machen musst. Ne? So und, und deshalb setzt dir lieber gleich ein großes Ziel, kostet nämlich eh das Gleiche und ja, finde deinen starken Grund oder starke Gründe, warum du das Ganze machst. Ja, gut, das ist so viel zu, zu dem ersten Punkt. Dann der zweite Punkt ist, setze dir klare Ziele: Network Marketing, Vertrieb. Ja, ist, ein, ist ein sehr ergebnisorientiertes Geschäft. Ja, du musst dir angewöhnen, hier ergebnisorientiert zu arbeiten, weil nur Ergebnisse, für die wirst du letzten Endes bezahlt. Es wird nicht geguckt, wie viel Zeit investierst du. Ja, äh, vielleicht, wenn du angestellt im Vertrieb bist, ja, dann gibt dir dein Chef die klaren Ziele vor, die du erreichen musst. Und wenn du die auf Dauer nicht erreichst, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später. Dich nach einem anderen job umsehen müssen ja das ist einfach in einem wirtschaftsleben häufig so der fall nicht immer aber ist halt häufig so und ähm, ja und im network marketing haben wir es mit ähm, ja da haben wir es einfach mit äh, selbstständigen partnern mit selbstständigen handelsvertretern zu tun die sich ihre ziele halt selbst stecken müssen und deswegen musst du halt hier deine ziele kennen und daran kannst oder daraus kannst du dann äh, deine jahresplanung Jahresplanung, deine Monatsplanung, deine Wochenplanung und deine Tagesplanung daran ableiten. Und dann hast du im Prinzip genau den Überblick, was du tagtäglich tun musst, um dein äh, gewünschtes Ergebnis zu produzieren, ja selbst zu verursachen. Und dann geht es darum, ähm, diese Aktivitäten umzusetzen. So, und dann ähm, auch so ein Thema, ich nehme hier mal eine andere Farbe. Ähm, ist auch etwas was ich sehr häufig erlebe dass menschen sich hinter dem produkt oder hinter der dienstleistung verstecken ja um vielleicht dann auch mal äh, gewisse dinge nicht tun zu müssen so und ähm, lass dir eins gesagt sein es geht nicht um dich ja oder ob das produkt bei dir äh, funktioniert ja sondern es geht immer um die anderen ja es geht nicht darum was bei dir funktioniert sondern es geht darum ob es einen markt gibt ja oder äh, sagen wir es mal so, ob es eine Zielgruppe gibt, die deine Lösung benötigen oder die das Produkt benötigen. Ähm, ich mache ein Beispiel. mal Angenommen, du ähm, deine Dienstleistung basiert darauf, dass du äh, für anderen die Energiekosten senkst ja, oder ähm, dass du denen hilfst, irgendwelche Einsparungen zu erzielen. Jetzt ist es völlig irrelevant. Ja. Ob du Einsparungen erzielen kannst. Ja, weil viele sagen dann, oder es gibt dann auch Menschen, die würden dann sagen: Also, ich konnte jetzt nicht so die Einsparung erzielen, deswegen kann ich es nicht mit gutem Gewissen an andere weiterempfehlen. Ja, und diese Aussage ist Quatsch. Ja, und das ist einfach wirklich Quatsch. Natürlich ist es toll, wenn du auf Basis deiner eigenen Geschichte und deiner eigenen Erfahrung, ähm, ja, das in dein Unternehmen mit einfließen lassen kannst, ist eine tolle Sache. Aber es ist nicht notwendig, weil es ist nicht entscheidend, ob du Einsparungen erzielst, wenn du ein Geschäft aufbauen willst, ja, sondern es ist entscheidend, ob der Markt Einsparungen erzielen kann, ob es genügend Menschen in der Zielgruppe gibt, ja, die von deinem Angebot profitieren und nicht, ob du profitierst. So, und das ist wichtig zu wissen. Wenn du zum Beispiel ein Medikament hättest, was Migräne lindert, ja, und dann ist es nicht notwendig, dass du jemals Migräne gehabt hast, ja, um dieses Produkt erfolgreich ähm, groß zu machen. Weil es wird genügend Menschen geben, die eben halt an Migräne leiden und dem, dementsprechend als potenzieller Kunde für dich in Frage kommen. Und deswegen versteck dich nicht hinter deinen eigenen erfahrungen sondern überleg dir möchtest du in dem bereich ja wo du jetzt mit dem gedanken spielst erfolgreich zu werden oder dir ein geschäft aufzubauen möchtest du hier wirklich erfolgreich werden und kannst du ähm, hiermit deine gründe hier oben ja, äh, erreichen kannst du das äh, damit befriedigen und wenn die antwort da ja lautet dann gibt vollgas egal was das ergebnis bei dir ist ja so der nächste punkt ähm, ich schaue gerade auf die Uhr, ich versuche es ein bisschen schneller durchzuziehen, das Ganze auch. Ähm, du musst bereit sein, alle Überzeugungen loszulassen. Das gilt zum einen ja, für äh, zum Beispiel erfahrene Vertriebler, wenn du jetzt in einem neuen Geschäft anfängst ja, oder wenn du jetzt, ich sage mal aus dem klassischen Vertrieb dann anfängst, Network Marketing zu machen, dann musst du einfach zunächst mal akzeptieren, dass die Regeln hier vielleicht ein Stückchen anders sind ja, und, dass, äh, ja, und dass vielleicht gewisse Dinge, die für dich als Verkäufer funktionieren, nicht automatisch im Network Marketing funktionieren, sondern im Network Marketing kommt es nicht drauf an, was alles funktioniert ja, oder was funktionieren kann, sondern was sich duplizieren lässt. Wenn du ein völlig äh, durchdachtes Verkaufsgespräch hast, äh, äh, mit, dich mit NLP auskennst und so weiter, ja, dann ist es schön, wenn du Verkäufer sein willst und all diese Dinge einsetzen kannst. Nur wenn die Menschen erstmal äh, in deiner Struktur äh, NLP lernen müssen, ja, um deine Leitfäden umsetzen zu können, dann wird es nicht funktionieren. Ja, also. Ähm, auch wenn du jetzt zum Beispiel in eine, andere, in eine andere Branche eintauchst. Jede Branche, jedes Produkt hat seine Feinheiten und deswegen nutze die Leitfäden ja, deines Unternehmens. Vorausgesetzt, sie haben nachweislich bewiesen, dass es funktioniert. Wenn aber zum Beispiel ein Unternehmen Marktführer in seinem Bereich ist, dann zeigt es, ja, dass äh, äh, das System, nach welchem das Unternehmen arbeitet, dass das sehr wohl funktioniert. Ja? So und dann... Stell die Dinge nicht in Frage, sondern setz die einfach um, weil nur dann ermöglicht es auch äh, Duplikation. Weil wenn du dich nicht an die Leitfäden hältst, dann werden deine Teampartner sich auch nicht an die Leitfäden halten. So und deswegen sei hier Vorbild, geh mit Vorbild voran, stell unter Umständen, wenn du ähm, sagst, nee, ich bin Profiverkäufer und du möchtest jetzt aber zum Beispiel im Network-Marketing klarkommen, ja, dann äh, fang einfach an, diese alten überzeugungen einfach mal loszulassen und ähm, wirklich wie wenn du neu anfängst einfach das komplett neue für dich zu erlernen ja so ähm, aber auch wenn du jetzt newcomer zum beispiel bist ne, dann ähm, musst du auch alte überzeugungen loslassen ja du musst äh, einschränkendes denken zum beispiel über bord werfen ja ähm, wenn zum beispiel ähm, oder machen wir einfach mal ein Beispiel. Du hast hier oben dir ein Ziel gesetzt. ja Du weißt also, warum du jetzt im Network Marketing loslegen willst. Jetzt setzt du dir ein Ziel. So, und jetzt stellst du auf einmal fest, ähm, oh, diese Woche habe ich echt wenig Zeit. Ich habe in meinem Hauptjob viel zu tun. Dann habe ich noch Vereinsarbeit, die ich machen muss, etc. Ja, ähm, ja. und du sagst ja, nee, ich habe keine Zeit. Dann darfst du diesen... Äh, diesen ähm, ja, diesen Ausreden, so will ich es jetzt mal nennen, keine Zeit, ähm, einfach, ja, die, die darfst du nicht gelten lassen. Ja, natürlich, du hast immer die Entscheidung. Du kannst natürlich entscheiden, dass dir jetzt, ich sag mal, ähm, die Vereinsarbeit in dem Fall wichtiger ist als dein Geschäft. Dann darfst du dich aber nicht wundern, ja, wenn dein Geschäft äh, ja nicht vorankommt, ja, wenn das häufiger der Fall ist, ja. Also, wie gesagt, C es nicht so ultimativ, aber du musst halt für dich schon erkennen, ob du mit einschränkenden Glaubenssätzen äh, zu tun hast, ob du einschränkende Denkweisen hast. Und wenn du diese einschränkenden Denkweisen hast, dann musst du die über Bord werfen. Ja? Oder wenn du sagst, äh, ich kann jetzt, ähm, ja, äh, Telefonakquise geht jetzt aktuell nicht, weil es ist gerade hier zu laut oder so. Ja? Das sind alles einschränkende Denkweisen, die dich einfach daran hindern, ähm, das hier oben. In die Realität zu, zu holen. Ja, so und das ist einfach, ich hoffe, dass das einfach so so rüberkommt, auch wie, ja, dass, dass du das auch so als wichtig empfindest, wie, wie ich das zum Beispiel sehe. Ja, so und dann haben wir die das Thema richtige Einstellung und richtige Haltung. Ja, nehmen wir hier mal eine andere Farbe. So, auch hier. Gerade was das Thema richtige Einstellung betrifft, der Erfolg in Network-Marketing hat viel mit deiner richtigen innerlichen Einstellung und der innerlichen Haltung zu tun. Und ich habe hier ein schönes, ähm, ja, einen, schönen, einen schönen Satz für dich. Ähm, es geht um Überzeugung. Ja? So. Und überzeugte Menschen überzeugen auch andere Menschen. Und du musst jetzt für dich einfach einen Weg finden, ja, wie du es schaffst, dass du dich überzeugst. Und zwar jeden Tag und immer dann, wann es notwendig ist. Ja, weil nur überzeugte Menschen überzeugen. Und das ist ein großes Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Menschen. Die sind überzeugt von dem, was sie tun. Und andere Menschen merken, ob du überzeugt bist oder nicht. Ja, und wenn du Zweifel hast, dann zweifeln andere auch. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn, wie kannst du deine Überzeugung äh, steigern? Da gibt es zwei Wege aus meiner Sicht, die super gut funktionieren. Ein Weg ist, dass du die Meetings und die Schulungen, die Veranstaltungen deines Partnerunternehmens, deiner Ablein, dass du die regelmäßig besuchst, weil dort siehst du andere Menschen, bei denen das Geschäft funktioniert. Dort bekommst du die Erfolgsgeschichten mit. Du Du, du, du, du saugst den Team-Spirit auf, du saugst den Spirit des Unternehmens auf, du weißt, wie das Unternehmen tickt. Das heißt, du überzeugst dich permanent davon, ja, dass du äh, im richtigen Unternehmen bist. Wenn du nicht hingehst ja, und allein, ich sage jetzt mal von zu Hause aus, ähm, dein Geschäft betreibst, dann, dann wird dir das einfach fehlen. Und du wirst früher oder später ja, werden vielleicht mal, da hast du ein, schlechten, ein schlechtes Kundengespräch gehabt, dann werden Zweifel hochkommen. Ja, so und wenn du dich jetzt nicht mit Menschen committest oder connectest, ja, die ebenfalls, wo du siehst, die müssen das Gleiche durchmachen oder die haben das Gleiche erlebt, ja, und haben sind trotzdem dran geblieben und es funktioniert, dann fehlt dir einfach dieser Glaube. So und der zweite Weg ist, um dich zu überzeugen, dass du einfach äh, dir notierst, welchen Nutzen haben meine Kunden. Kunden nutzen, ja, und welchen Nutzen haben die Vertriebspartner? Ja, dass du dir einfach mal Listen anlegst und mal wirklich aufschreibst, was sind denn die Vorteile für meine Kunden, was sind die Vorteile, wenn die Menschen mit mir zusammenarbeiten, was haben die denn, wenn die mit mir zusammenarbeiten, was haben die denn, wenn die, wenn die bei mir Kunde werden? Und ich verspreche dir, wenn du diese Liste schreibst und dir mal äh, zum Ziel setzt, da mindestens 30, 40, 50 Punkte aufzuschreiben. Äh, egal, wie, äh, du, stell die da auch nicht in Frage, sondern fang einfach mal an zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Ja, dann wirst du feststellen, dass sich nach dieser Liste ja, hat sich dein Energielevel komplett gewandelt. Ja, So, und notfalls musst du halt diese beiden Dinge so oft tun, dass der Muskel der Überzeugung so stark ist, dass von nichts und niemandem sich das Ganze äh, erschüttern lässt. Ja, So, und das ist äh, im Prinzip der, der, der Punkt. Überzeugte Menschen überzeugen ja einer der wichtigsten punkte vielleicht heute in diesem in diesem video dann haben wir den nächsten punkt das thema eigenverantwortung auch hier lass mich kurz darüber äh, sprechen ja ähm, eigenverantwortung ist einfach dass du für dich für dein leben und für dein geschäft die verantwortung übernimmst und nicht die verantwortung an andere abgibst. ja ich mache dir ein beispiel wenn du ähm, gerade zu beginn jetzt nehmen wir mal wirklich ein simples beispiel Du hast fragen dann ist es einfach ja jetzt deinen sponsor anzurufen das ist bequem und die lösung zu erfragen ja nur die sache ist die ähm, dein sponsor wird nicht immer zeit haben so und jetzt kannst du natürlich sagen oh mein sponsor das ist schlimm der hat sich nicht um mich gekümmert und so weiter das heißt aber, hat aber nichts mit einer selbstständigen tätigkeit zu tun ja eine selbstständige tätigkeit heißt du musst dich selbstständig auch um in der lage sein dich um die Herausforderungen und die Probleme, die in deinem Geschäft auftauchen, auch selbst kümmern zu können. Ja? So, und jetzt zeige ich dir einfach, was ich tue. Ja? Das sind drei Dinge, die ich mache, um jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn ich eine Frage, eine Herausforderung, ein Problem habe, ja, dann frage ich als allererstes mal Google. Ja, Weil bei Google habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Lösung meistens eine Suchanfrage entfernt. ja, Und dann hast du im Prinzip dein Problem sofort gelöst. ja, Und du gehst nicht den bequemen Weg. Der zweite Punkt ist, ähm, dass du, und, und das gibt es garantiert in deinem Unternehmen, ja, dass du einfach mal die Videos oder die Video-Tutorials, ja, ähm, die, die Webinare, die äh, Team-Meetings, die, die Events, dass du die einfach auch mal besuchst und dir die anschaust, ja, oder direkt vor Ort dabei bist, ja, weil dort ähm, lernst du ähm, alles, was du brauchst, um in deinem Geschäft erfolgreich zu werden. Und ich, ich wette, dass es die in deiner Upline beziehungsweise in dem Team, wo du ansässig bist, dass es die dort gibt, ja, oder dass du äh, Zugang zu solchen ähm, Aufzeichnungen hast, ja, oder dass du einfach, über das Unternehmen schon ähm, diese ganzen Dinge gestellt bekommst. So, und das ist dann, äh, liegt es dann natürlich an dir, und das sei einfach mal ehrlich zu dir selbst, ja, ähm, wann ist denn dein, wie lange ist dein letztes Meeting her? Ja, ähm, wie lange ähm, oder wie oft hast du dir die Video-Tutorials angeschaut? Ja? Hast du sie so lange angeschaut, bis du es komplett verinnerlicht hast, ja, dann sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben. Und wenn diese beiden Punkte nicht ausreichen, dann gehe ich erst den dritten Weg. Und zwar, ich sammle. Meine Fragen. So, und dazu habe ich für mich ein Notizbuch und das kann ich jedem Networker einfach nur empfehlen, sich ein Notizbuch anzulegen. Und in dieses Notizbuch, da schreibe ich dann alle Fragen rein. Ja, so, und ähm, diese Fragen, ja, die sammle ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe, die, äh, die wirklich schnell gelöst werden muss, dann gehe ich sofort auf den Teamleiter oder den Sponsor zu. Ja. Notfalls aufs äh, Unternehmen, wenn die äh, beiden jetzt, oder wenn der Teamleiter oder der Sponsor jetzt nicht erreicht ist, äh, oder erreichbar ist, ja, dann gehe ich aufs Unternehmen zu. Äh, da gibt es äh, nahezu, jedes Unternehmen hat eine Vertriebspartner-Hotline, wo man sich äh, hinwenden kann. Und wenn äh, es nicht eilig ist, ja, wenn, äh, wenn ich es jetzt nicht zeitnah äh, benötige, dann sammle ich das Ganze und Spreche die Fragen auf dem nächsten Meeting und stelle die Fragen dort. Ja. so. Oder wenn äh, dein Teamleiter, dein Sponsor keine Meetings anbietet, wo du deine Fragen stellen kannst oder dein Unternehmen, ja, dann vereinbare einen Termin, ein Gespräch mit deinem Sponsor ja, und sag, du hast die Fragen gesammelt und äh, du hättest so 10, 15 Fragen, sage ich jetzt mal, um eine Zahl in den Raum zu werfen. Und ähm, dann, könnt, dann könnt ihr die äh, in einem Gespräch dann auch klären. ja Und das ist eine Win-Win-Situation für beide. Und wenn du sie auf Meetings stellst, dann hat das natürlich einen ganz großen Vorteil, weil dann, dann lernen nämlich auch noch andere Menschen dabei. Ja? Und ähm, das ist natürlich äh, eine coole Sache, weil ähm, ja, dann lernst nicht nur du was, sondern andere Menschen profitieren ebenfalls davon. So, nächster Punkt. Ähm, sich selbst führen ganz ganz entscheidender punkt ja der erfolg im network marketing kommt dann ja wenn du ähm, ja wenn du in der lage bist dich selbst zu führen ja machen es mal ähm, ja oder lass es uns mal ein bisschen plastischer darstellen ähm, führung bedeutet nicht anderen menschen irgendeine vorgabe zu geben das ist nicht mein, meine definition von führung ja sondern meine definition von führung heißt menschen in die lage zu versetzen dinge zu tun die sie normalerweise sonst nicht tun würden so und das beginnt zunächst mal mit dir selbst ja du musst dich erstmal selbst äh, in die lage versetzen können dinge zu tun die du sonst wahrscheinlich nicht tun würdest ja das und das ist der, der, das thema selbstführung du musst für dich die Verantwortung übernehmen und muss dich in die Lage versetzen, die Dinge zu tun, die du sonst vielleicht normalerweise nicht tust. So, und wie kannst du das machen? Lass uns dann nochmal hier hochgehen. Das passiert zum einen auf Basis deiner Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, ja, deiner Tagesplanung, dass du einfach konkret weißt, was du tagtäglich tun musst und dass du natürlich auch eine Zielsetzung hast, ja, dass du dir ein klares Ziel setzt, ja, was du diesen Monat erreichen möchtest. Darauf machst du deine Planung, ja, und ähm, was du jeden Tag machen musst. Und dann musst du für dich einen Weg finden, wie du dich motivieren kannst, wenn es denn notwendig ist, ja, dass du dich in die Lage versetzt, das zu tun, was getan werden muss. So, und das ist ein wichtiger Punkt und da musst du dir auch von Beginn an drüber im Klaren sein, das ist deine Aufgabe, ja. Es ist nicht die Aufgabe von anderen Menschen, dich zu motivieren. So, und oft ähm, lese ich auch manchmal in Kommentaren, ja, äh, Sponsor hat mir nicht geholfen. Ja, und wenn du dann fragst, was ist denn die Definition von Hilfe? Ja, äh, dann heißt es so häufig, also im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass die Person dem Sponsor quasi vorwirft, dass er äh, nicht in der Lage war, sie zu motivieren. Ja, die Person dann selbst zu motivieren. Und das ist nicht der Job. Ja. Sondern die Sache ist einfach die, dass dein Sponsor, dein Teamleiter dafür da ist, dir, dir zu helfen, ja, wenn du Hilfe brauchst. Aber es ist, er ist nicht dafür da, die Arbeit für dich zu tun. Ja? So, Das muss jeder für sich selbst äh, in Eigenregie dann machen. So, und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Arbeite, als hinge dein Leben davon ab. Ja? Ähm, Erfolg hat was mit Arbeit zu tun. ja Und... Ähm, wenn wir mal in die klassische Selbstständigkeit schauen, dann sind zehn stunden tage in, einem vollzeit, in einer vollzeit -Selbstständigkeit, sind keine Seltenheit. Und darüber hinaus werden diese zehn Stunden dafür verwendet, ich sage mal, ergebnisproduzierende Aktivitäten zu machen, also Dinge, die Einkommen bringen. Und am Wochenende, ja, ich kenne Menschen, die sitzen sonntags noch da und machen dann quasi die administrativen Dinge weil sie unter der Woche keine Zeit dafür haben, weil sie dort das Geld verdienen müssen, damit sie am Ende vom Monat ihre Rechnung bezahlen können und ähm, ihren Zielen näher kommen. Ja? So, also es ist keine Seltenheit. So Warum sollte das im Network Marketing anders sein? Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Im Network Marketing ist es nicht notwendig, sondern du musst einfach die Arbeitszeit, die du, tu, die du zur Verfügung hast, die musst du halt tatsächlich dafür einsetzen, dass du ein Ergebnis ähm, bringende äh, Aktivitäten halt tust, ja. Und wenn du und jetzt kommen wir wieder auch zu dem Punkt Eigenverantwortung, ja. Die Lösung ist hier nicht immer mehr und mehr zu tun, sondern die Lösung ist hier, ähm, ja. Warte mal kurz, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Wir schreiben das einfach mal hier hin. Ähm, die Lösung ist nicht mehr tun, sondern weglassen, ja. Was kannst du weglassen? Gerade wenn du den Beruf nicht, oder wenn du Network Marketing nebenberuflich betreibst, dann ist nicht die Frage, was kannst du zusätzlich machen, sondern die Frage ist, was kannst du weglassen. Und hier konzentriere dich einfach auf das, was, was dir Ergebnis bringt. Das ist Kundengewinnung, das sind ähm, Vertriebspartnergewinnung. Und alles, was da dazu beiträgt. ja. Und alles andere lässt musst du weglassen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, und da muss man einfach ehrlich mit sich selbst sein, ist mir das hier oben, ja, also ist mir das hier wichtig genug, um andere Dinge wegzulassen? Weil, machen wir ein, äh, ein praktisches Beispiel. Du, ähm, du kommst von, nach einem harten Arbeitstag im Hauptjob äh, nach Hause und du weißt, jetzt müsstest du noch zwei Stunden ja, ähm, für, dein, äh, für dein Network Marketing Business ähm, gewisse Aktivitäten machen. Telefonate führen, ähm, Verkaufsgespräche, wie auch immer. So, und ähm, auf der anderen Seite hättest du jetzt aber heute auch noch Verein, ja, oder Hobby, wo du äh, gerne hin möchtest. So, und jetzt musst du eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung ist manchmal durchaus schmerzhaft, ja, weil wenn dir dein Ziel wichtig ist, ja, dann musst du halt heute sagen, okay, ich kann heute nicht zum Verein Natürlich kannst du das selbst entscheiden, dafür bist du selbstständig, du kannst entscheiden, dein Geschäft ruhen zu lassen, dann äh, darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn du hier nicht vorwärts kommst, ja, und ähm, quasi Vereinsarbeit zu machen oder deinem Hobby nachzugehen. Du kannst aber auch für dich entscheiden, zu sagen, nee, es ist vorübergehend, ich ziehe jetzt mal wirklich so ein paar Monate lang auch durch und lass einfach mal die Vereinsarbeit oder Hobby einfach weg, ja, und... Ähm, ja, arbeite danach, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, wenn ich zum Beispiel Network Marketing Vollzeit machen kann, wenn ich das denn will. Ähm, und und, und, und, und, und, und investiere halt die Zeit in den Aufbau oder in das Erreichen meiner Ziele. Die Entscheidung hast du zu treffen, ja, nicht andere. Aber du musst es halt jetzt im Vorfeld schon mal wissen, dass das äh, unter Umständen auf dich zukommt. Der nächste Punkt ist, du musst mit Ablehnung umgehen lernen. Ja? Und äh, Ablehnung ist einfach. Ja, das ist eher Standard als die Ausnahme. Wenn du im Network Marketing startest oder im Vertrieb, dann wirst du deutlich öfter ein Nein hören als ein Ja. So, und jetzt gibt es da eben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht habe ich eben gesagt. Die schlechte Nachricht ist, äh, du wirst äh, mehr Ablehnung äh, als Zustimmung bekommen. Damit musst du klarkommen. Das ist so. Und die gute Nachricht ist aber, die Quote. Die Quote regelt alles für dich. Ja wollte ich nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Also die Quote regelt alles für dich. Und ähm, ja, deine Quote musst du natürlich für dich dann selbst rausfinden im Laufe der Zeit, indem du einfach deine Aktivitäten trackst, dass du einfach notierst, wie viele Kontaktgespräche führst du, mit wie vielen äh, Menschen hast du Verkaufsgespräche und wie viel werden dann Kunde. Wenn du aber diese Quote einmal hast, dann ist das für dich die Erfolgsgarantie, weil wenn deine Quote zum Beispiel 10 zu 1 ist, ja, wenn du weißt, du musst zehn Gespräche führen, damit du einen neuen Kunden oder einen neuen Vertriebspartner hast, dann weißt du, was du jeden Tag tun musst, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das ist dann eine Garantie. Natürlich nicht, wenn du nur zehn Gespräche insgesamt geführt hast. Dann ist die Zahl nicht aussagekräftig. Wenn du aber irgendwann mal tausend Gespräche geführt hast oder zehntausend, ja, je mehr Gespräche du führst, umso Umso stärker und umso mehr kannst du dich auf diese Quote dann dementsprechend verlassen. Wenn du jetzt deine Quote zu Beginn nicht kennst, frag einfach mal deine Ablein oder deinen Sponsor, der wird es sicherlich äh, die Quote des Teams zumindest nennen können. Und ähm, damit kannst du dann schon mal arbeiten. Ja? und die Quote, das ist deine Garantie für Erfolg, wenn du dir dessen bewusst bist. Ja, so und deswegen fang auch hier gleich von Beginn an an. Buch darüber zu führen, wie viele Gespräche führst du, wie viele Termine sind, haben stattgefunden und letzten Endes, wie viele Kunden oder Vertriebspartner sind da rausgekommen. Und dann wird dein Geschäft planbar und dann kannst du jeden Tag für dich entscheiden, was du tun musst. Ja? Du kannst dann dir ein Einkommensziel setzen und kannst dann runterbrechen, wie viele Gespräche du jeden Tag führen musst. Und dann liegt es immer an dir und an deiner Eigenverantwortung, das dann auch umzusetzen. Und dann, last but not least, es sofort mit der mit der Akquise, ja. Das ist das Entscheidende, ja. Weil gerade zu Beginn ist es dann häufig so, da werden immer wieder dann Meetings besucht und so weiter. Aber der, der, der, der Sprung, ja, ich sag mal in das kalte Wasser, ja, der wird dann bei vielen einfach nicht vollzogen, ja. Aber letzten Endes lernst du in Meetings, lernst du die Theorie. Ja, da hast du dann deine Leitfäden, nach denen du arbeiten solltest. Ja, aber das Entscheidende, das Erfahrungswissen, das holst du dir ausschließlich in der Praxis. So, und diese brauchst du. Ja, und du brauchst diese Praxis, um auf deine Quote zu kommen. So, und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass du sofort beginnst, ja, mit der Akquisition zu starten, weil äh, jeder Tag, den du hier länger wartest und wo du jeden Tag, wo du vielleicht auch gewisse Ausreden und Argumente zulässt, ähm, desto schwieriger wird es überhaupt, ja ähm, mal mit der Akquise dann letzten Endes zu beginnen. Okay, gut. Also ähm, war jetzt ein bisschen längeres Video. Ähm, ich hoffe, es war aber trotzdem für dich super viel Input und Mehrwert dabei. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal natürlich abonnierst und ähm, wenn du Interesse an der Zusammenarbeit hast und bereit bist, ja, diese Dinge hier, die wir jetzt hier besprochen haben, mitzubringen oder daran zu arbeiten. Ja. Äh, mir ist schon klar, dass nicht bei jedem alles sofort immer da ist, ja, weil das war es bei mir auch nicht. ja. Ähm, aber du musst für dich jetzt wissen, was auf dich zukommt, damit du nicht mit einer falschen Erwartungshaltung in ein Geschäft einsteigst. Ja? Und wenn du sagst, ja, ich bin mir dessen bewusst und ich möchte diese Arbeit auf mich nehmen und ich möchte ja, diese, diese Dinge dann auch lernen umzusetzen, dann ähm, findest du unterhalb des Videos auch weitere Informationen, wie du mit, äh, mit mir zusammenarbeiten kannst. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, weiterhin maximalen Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.